Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Bierhoff, nicht mehr DFB-Direktor. Der 54-Jährige verlässt nach 18 Jahren den Deutschen Fußballbund. Nach dem Deutschen Aus in der Vorrunde der WM in Katar löste er seinen bis 2024 laufenden Vertrag vorzeitig auf. Er wolle damit den Weg freimachen für neue Weichenstellungen, so Bierhoff.